Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier im, Tra äh, gut, Training, im Qualifying von Hockenheim. Und wie ihr seht, es schüttet in Massen hier. Ja, das tut es. Und zwar das Tolle ist, dass das ganze Qualifying so Das heißt, man muss jetzt sogar spaß mit dem Reifen umgehen, damit man für Q3, wenn man so weit kommt, noch einen frischen Regenreifen hat. Ich habe mein, einfach mein Setup so ganz normal ich habe meins etwas angepasst an Regen vom Flügel und allem ja das ich sehe schon wird schon so bleiben ich hasse ja, euch Team ihr ja, wolltet ja, mir ihr wollt mir 13 Runden Sprit ich reinpacken leer. ich nehme ein bisschen weniger mit so. <lacht> ja, ich nehme auch weniger mit mein Flügel, Differential das habe ich alles gelassen dann habe ich hier ein bisschen die vorderpressverteilung umgestellt und natürlich ganz wichtig den Reifendruck und die Gewichtsverteilung ich ja. werde auf jeden Fall mein Differenzial ein bisschen anpassen, aber das kann ich aus dem Auto heraus machen. Mhm. Muss ich keine Zeit in der Box verschwenden. Nee, ich ich hab's nur kurz gezeigt und kurz gewartet, lass wir schon mal ein paar Vorfahren. Oh, beides sieht aus der Box gar nicht so nach Starkregen aus. <lacht> Intermediates fahren. Okay, ich habe nichts gesagt, ich bin aus der Box gefahren das erste ja. ist relativ eindeutig. Ja, das dachte ich mir gerade auf, weil ich schon auf der Strecke bin und sehe, wie es schüttet, wie sonst was. Das ist stärker als nach Eschen ähm, Formel 1 Grand Prix. Und da ist selbst Gasly schon auf Wets gefahren. <lacht> Im Trockenen. Ja, meine ich ja. Aber es sieht richtig cool aus, so hier mit der Grafik mhm. in den finsteren Wolken. Die Atmosphäre hat man im Alten nicht, beim Regen ja ich habe wobei ich habe natürlich auch ein bisschen die Qualität runtergestellt des Wetters wie man glaube ich nee, im letzten Part hat man es nicht gesehen aber ich habe es für den letzten Part äh, runtergestellt ja für das Rennen in Belgien wow hat das denn gerade komisch reagiert gerade ich glaube ich fahre oh keine Flagge von mir sah von mir ich war ein bisschen neben der Strecke ich glaube, ich werde sogar die erste Runde einfach auf Mager fahren und ohne großes ERS, um einfach mal eine sichere Runde zu haben. Ich bin gerade auch ohne ERS und. Mager gefahren. Wobei das ERS kann ich schon einschalten. Beim Regen verliert man eh nahezu keins. Ich weiß. Mal langsam. Ich erst erstmal auf mager eine runde ich will mich nicht zerstören bevor ich eine runde habe wie bist du im kurve 1 gekommen sehr gut das auto war sehr instabil bei mir ging es eigentlich insgesamt ist es verdammt stabil dafür dass so starker regen ist also die setup änderungen machen sich bezahlt bei mir eher weniger und das rennen wird auch ein Regenrennen. Was teilweise. Mal sagen, teilweise zu wissen. Deswegen bin ich hier mit einem Regen-Setup gar nicht so schlecht dabei. Witzig mal. Natürlich wird es beim Start trocken, da wäre ich los mit dem Setup. Weil mit so einem niedrigen, weil das kommt man halt einfach nicht so gut um die Kurven im Trocknen. Also Aber ich bin froh, wenn ich eine 1,30 Grad schaffe mit der Runde. Die war echt grottig. Ja, meine Runde war bis jetzt gut und jetzt habe ich bis hier ins Kies geworfen, das ist nicht gut, das hat Zeit gekostet. Es wird niemals von 1,30 reichen. Wobei doch, das könnte gerade so reichen. 1,30, 3. Meins wird auch nicht viel besser. Ich habe oh. 28,3. Ich bin hinter Van Dorn. <lacht> ich habe die erste Kurve langsam angefahren, bin ich ins c gekommen, schon zweieinhalb Sekunden äh, im Delta. Super. Was bist du gefahren? 28,3. Dann werde ich dich sogar jetzt schon. Also mit der Verbesserung aus Kurve 1. Ich habe eine Lina Zeit in Sektor 1. Ah, Kurve fahren. Kostet aber keine Zeit, weil ich so davor langsamer gefahren bin. Van Dorn hat sich verbessert nach vorne. Aber interessanterweise bin ich mit maximal Benzin nicht schneller. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Im Gegenteil, ich bin eher langsamer teilweise sogar. Ich werde es gleich mal auf der Geraden ausprobieren. Also man ist auf der Geraden schneller, aber beim Rausbeschleunigen viel langsamer. Also ich war in der Runde deutlich... Okay, ich habe nur die Zeit in Sek... Oh mein Gott, Ericsson bremst einfach dreckvoll jetzt die Linie. Und schon wieder ins Kies gekommen. Oh, mein Gott, Peres, was machst du? Bitte nicht rüberziehen oder halt dann gleich Platz machen, weil ich gerade so schnell Ich hab mich Nein. weggedreht. Sorry, ich habe mich weggedreht gehabt. Kein Problem, ich konnte es gerade noch so rüberreißen. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,27,6. Was, bist du gefahren? 27,2 Mal schauen was bei mir noch drin ist wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe Es war aber sozusagen mager Egal Was ich aus den Qualifies gelernt habe, ist es eigentlich fast irrelevant, wenn man jetzt nicht von P1 startet Naja, hier in dem Spiel ist es wichtiger als im alten auf jeden Fall Nee, finde ich jetzt nicht. Oh, Leute, fahrt vorbei. Ocon und Verstappen. Verstappen noch anscheinend ohne Zeit. Zumindest ist er auf 19. Welche Position bist du? 14. Ah, alles klar. Auf P15. Okay, also er also Fetz und äh, oder Max und Dings gibt sehr, sehr viel Zeit. Bei mir nicht, im Gegenteil. Ich habe schon sechs Zehntel. Ja, im ersten Sektor schon, aber beim Rausbeschleunigen musst du immer umstellen. Ich hatte 1,1 Sekunden Verbesserung. Das wäre eine 26,9 geworden oder so. Okay, dann versuche halt ich es halt nochmal. Ich habe nochmal Benzin für eine Runde. Okay, das war langsamer sogar. Wobei es sich am Ende doch wieder aufselbe summiert. Was habe ich denn jetzt hier besser gemacht an der Kurve, dass ich so viel Zeit gewonnen habe? An der Schikane. Schikane, Haarnadel. Nein! Ich hab grad 3, 14. Verbesserungen, dann fahre ich ins Kies. So, den Körper habe ich jetzt gar nicht wirklich berührt. Oder beziehungsweise sehr, sehr sauber angefahren. Aber ich mal eine Runde sparen hier, dann kann ich danach. Ich weiß eine Runde zumindest, fahren. dass ich grün habe, aber ich glaube ich habe vielleicht eine halbe Sekunde grün oder so. Hä? LOL! Wo bist Zwei. Du? <lacht> Vier. Dich auf Wie, welche Zahl? 25,7. Holy shit! Wo kommt so eine Zeit auf einmal her? 2,2 Sekunden Verbesserung in der Runde gehabt. Ich hatte nach. Ich hatte in der Runde davor, habe ich mich am Ende weggedreht, aber da hatte ich nach Sektor 1 ähm, etwa etwa gleich viel. Und nach der Schikane hatte ich 18. Die habe ich bei meinem schnellsten Versuch vorher nicht gut bekommen. Jetzt habe ich sie langsamer genommen, dachte ich, und habe irgendwie drei Zehntel mehr rausgeholt, sogar. Dadurch 1,1 Sekunden. Und anscheinend habe ich nochmal 1,1 Sekunden nach der Haarnadel äh, gefunden. Ich bin eine halbe Sekunde von der Pole weg. Ich hatte, glaube ich, sogar, wenn ich richtig gesehen habe, nach dem zweiten Sektor lila. Also, ich habe alles im letzten Sektor verloren für die Bestzeit. So. ich muss nur meinen Einzug in Q2 zittern. Das hat mich jetzt nämlich gewundert, weil man hat gesehen, mein, vor allem jetzt hier nach dem Rechtsknick, der hier Vollgas eigentlich ist, nach der Haarnadel, kennst du ja? Ja. Mein Auto stand da richtig quer. Aber ich muss da ja voll drauf bleiben, weil das, das wäre Dann würde ich so viel Zeit verlieren, wenn ich nicht drauf bleiben würde. Aber das hat sich irgendwie immer wieder ganz leicht gefangen, aber... Ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, bis ich abgeflogen wäre. Man hat ja gesehen, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Das war meine fünfte Runde, in der ich die Zeit gesetzt habe. So, wie viele Regenreifensätze haben wir? Zwei. Oh. Deswegen meine ich ja. Ja, mein Reifen hat jetzt schon 8-9% auf dem stärksten. Ich wüsste aber nicht, woher es kam. Ich bin nämlich die ganze Zeit mit derselben Einstellung gefahren. Vor allem habe ich eigentlich den Teil nach der zweiten Kurvenpassage, also nach der ersten Kurve, ja, danach bin ich sehr, sehr vorsichtig angefahren und in der zweiten Kurvenpassage habe ich die Linie nicht gut bekommen musste vom Gas gehen und dann hat es irgendwie dennoch gereicht, um dieselbe Zeit zu kriegen. Da will ich mal schauen. Also ich müsste Unter eigentlich den aktuellen alles... aktuellen Bedingungen empfehle ich die Regenreifen. Ja, ich müsste eigentlich alles im äh, dritten Sektor verloren haben. Und da habe ich drei Zehntel auf Vettel verloren. Im zweiten Sektor habe ich eine Zehntel verloren. Und im ersten Sektor eine Zehntel. Aber mit den anderen bin ich gleich auf. Da bin ich mit Raikön und Bottas jeweils sechs, sieben auseinander. So, also, ich kann nicht mehr, ich kann schon noch was rausholen, aber ich will keinen frischen Reifensatz mehr verwenden. Unsere beste Runde bis jetzt, hm. drei, und ich habe halt schon 15. 25, ich bin jetzt P13. Was, wie knapp ist das Feld hier? Also, 67 so, Hartley, 27,6. Ja. Ich habe eine 27,1. Sollte eigentlich reichen. Ich schau mal Gasly nach hinten, 27,1. Vor, 27, Vor allem Hartley. Vor allem Hartley schon in der dritten Runde und der scheint sich nicht wirklich zu verbessern. Ähm, nach vorne, Perez, 27,0. <lacht> Alle, so Alle so eine, zwei oder drei Runden, dann kommst du mit sieben und ich mit fünf Runden. Hm. Die Sache ist, ich komme eh wahrscheinlich nicht mehr... Zu einem weiteren Sinn, weil ich kein Benzin mehr habe. Mm. Theoretische Bestzeit von mir wäre eine 25,1. Theoretisch wäre 6 Zehntel besser als meine ja. jetzige. Also man sieht, das schwankt es sehr, sehr in den Sektoren bei mir. So, der, du hast den schnellsten ersten Sektor, denke ich mal. Ja, jetzt hast du den. 18,8. Ich war eine Zehntel langsamer. aber da ich habe hab alles, ich habe 6 Zehntel im zweiten weggeworfen, circa Ui, ich bin Gasly hat mich gekriegt. Wo verlierst du denn die Zeit? Im zweiten Sektor bist zweiten. du auf... Nein, da bist du schneller als ich. Ich habe die Zeit aber im zweiten weggeschmissen bei mir im Delta. Bei mir schmeißt du eine halbe Sekunde im dritten weg. Wird eine Weile da hatte ich aber keinen Fehler mehr gemacht. Der sich bald die waren alle im zweiten. 18,9. Du bist 18,8 gefahren. 39,9. Du bist 39,8 gefahren. Also, eigentlich, wenn du die Sektorzeiten jetzt wiederholst, dann solltest du, ähm, eine 26,2 fahren. An die theoretische Bestzeit der Session ist 25,1. Hamilton auf 2 verbessert. Ja, wenn noch mal ich es nochmal raus schaffe, fahre ich nochmal. 2 Minuten 20. Das wird schwer. Und man sieht, die Strecke ist sehr sehr abgekühlt. Also 25 Grad äh, Lufttemperatur und 27%, äh, 27 Grad Streckentemperatur. Wie viel Zeit noch? Zwei Minuten. Ähm, ich muss ganz schnell das Benzin umstellen. Also wenn du jetzt nicht mehr rausfährst, wird es eng. Weil du brauchst 1,30 für die Runde. Also musst du schon rausfahren. Ich fahre gerade... Also sie lassen mich gerade raus. Ich dann gerade alles ab. 1,40. Es wird eng. Ich glaube, es wird nicht mehr reichen. Schauen wir ich fahre jetzt. Markus Eriksson kämpft um sein Weiterkommen. Er ist aktuell auf P20. Hamilton hat das Tempora da für der an. Interessant. Schauen wir mal zu Lucky Boy. Er ist... Neunzehnter im da tatsächlich. Ich habe ein da Downforce Regensetup. Mhm. Interessant, dass du da kaum Zeit verlierst im ersten Sektor. Vor allem ja okay, bei mir bei mir war der erste Sektor auch nichts in der schnellen Runde, das muss ich zugeben. Na, ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst, aber. Ich war 1:30, als ich die Boxengasse verlassen habe. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ansonsten könnte mein Weiterkommen knapp sein. Ja. Also Esteban. gibt wird sich auf jeden Fall verbessern. Und Hartley könnte seinem Teamkollegen Gasly nachziehen. Oh, das ist sogar super. Man sieht jetzt in, in der Außensicht Sektor 1, 2 und... Nee, doch nicht. Man sieht Sektor 1, 2 und 3, dachte ich gerade. Aber nein, bei der neuen Runde werden die Sektorzeiten wieder gelöscht. Von der alten Runde. Das finde ich scheiße, weil so kann man es nicht vergleichen. Aber ich glaube, er hat sich um 3 Zehntel in Sektor 1 verbessert. Temporada Tempora Platz 3. So, was muss Ocon denn noch fahren? derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz 39,5, 28, 3, 2, 1. Nein! Um eine, eine halbe Millisekunde. Das, das war eine Zehntel. Ich bin AP 15. Danke, Spiel, danke. Oh, Mann, ey. Aber ob es noch reicht für Q3? Ja, ja. Ach so, viel Q3, ja. Ich kann doch so viel rausholen. So also, Ocon konnte sich nochmal deutlich verbessern. Also, 6 Zehntel etwa. Ja, Hartley, das war schon ein ordentliches Stück, aber man hat es ja bei mir gesehen, wäre ich nicht eine gute Runde gefahren, ich hätte es nicht geschafft. Wobei ich auch sagen muss, davor hatte ich zwei Runden, wo ich immer eine bis anderthalb Sekunden Verbesserung hatte. Aber es war überraschend gut, das Qualifying. Also es lief für mich super. Es geht ja jetzt noch weiter. So, nachdem bei mir das Spiel abgestürzt ist in Q2, müssen wir Q2 nochmal neu starten. Bedingungen würde ich ich habe dadurch schon eine wichtige Info gelernt. Inters, nein. Ja, er ist auf Inters <lacht> gefahren. Lucky ist auf Inters <lacht> gefahren. <lacht> uh. Und. Ich musste einfach lernen, dass es nichts ist mit Indus. das leider leider. Ja. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt Spricht nicht abstürzt. dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Aber das ist komisch. Was denn? Das abstürzt, meinst du? Hm. Weil das vor dem Patch noch nicht war. Und wie, mich wundert es auch, dass es nur bei dir ist. Ich hab, du warst gerade von einer halben, äh, bestimmt vor fünf Sekunden schon losgefahren. Wieso bist du jetzt wieder hinter mir? Keine Ahnung. Das ich habe die nämlich rausfahren sehen, bevor ich auf rausfahren geklickt habe. Weißt du, woran mich das erinnert? Was? An, an die 2017er-Koop von uns, die wir irgendwann hochladen, Leute. Hallo, Ocon. Ocon, willst du nicht ja. vorbeifahren? Die, fahr man doch. hat eine viel bessere Traktion auf den Regenreifen. Ocon fahr doch. Ocon fährt, ist die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer. Selbst Hamilton, der seine Outlap hat, holt auf. Ocon fährt die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer. Ich glaube irgendwas packt bei, bei dem rum. Das hört sich nämlich grauenhaft an, das Auto. Gleich platzt in deinem Motor weg wegen dir. Der platzt nicht wegen mir weg. Ich bin jetzt einfach davon gefahren, weil ich wollte ihn eigentlich überholen lassen. Oh mein Gott. Ja, komm, dann überholt doch. Der Innenkörper der Sachskurve ist einfach grottig. Oh, da muss ich aber sehr korrigieren. Okay. Jetzt habe ich natürlich Seins vor mir, dass der Box kam. Also wenn das keine Scheißrunde wird, dann weiß ich auch nicht. Hoffentlich lässt Science mich vorbei. Es sieht nämlich nicht so aus. Er ist natürlich genau in der Haarnadel im Weg. Dabei lassen die CPUs eigentlich in dem Spiel mal recht gut los. Oh, Ja, jetzt lässt er mir Platz. Und hier ist das Auto wieder total steht total quer an der Stelle wie schon auch in Q1 aber irgendwie fängt sich das Auto immer auch wenn ich einfach um Gas drauf bleibe Deswegen der mittleren TK da fängt sich immer da kannst du verbocken was du willst ja aber es fühlt sich nicht so an als würde das klappen ich halte das Auto halt auch komplett stramm dann Wahrscheinlich wird es nur deshalb abgehalten, weil ich das Lenkrad halt dann gar nicht bewege. Weil ich in dem Moment schon komplett eingelenkt habe. Okay, 25-9 als erste Zeit. Ich hatte eine 26-4. Also eine klare Verbesserung zu Q1. Ja, ich bin nur zwei Zehntel langsamer als in Q, äh, Q1. Also man merkt, die Strecke wird besser. Oh, jetzt überholt auch noch Hamilton Ocon auf der Runde. Jetzt kämpfen die auch noch vor mir. na toll. Ja, toll. Jetzt kann ich meine Runde eigentlich schon abbrechen, weil Con jetzt im Weg ist. Okay, ich breche die Runde ab. Also ich glaube, selbst die Zeit wird, sollte reichen von mir, die 25.9 fürs Weiterkommen. Eben hat ja eine äh, hohe 26, 27er gereicht. Komm, Verstappen, geh auch noch du vorbei. Also wenn Verstappen mir nicht wegfährt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass das ERS sogar noch mehr weggeht, wenn man hier ähm, äh, im Regen fährt. Nö. ich konnte jetzt drei Runden schon am Stück mit Hotlap fahren. Macht halt keinen Sinn, komplett auf Hotlap zu fahren, weil Wieso? gegen Ende der Runde. Ne ne, das hält ja auch am Ende der Runde noch. Also bei mir ist es immer aufgebraucht. Also, also hier im Regen, nicht nur im Trockenen. Oh, jetzt habe ich endlich mal den Teil richtig bekommen und 14 Verbesserung. Und auch lila. Also bei mir ist jetzt nach Sektor A, nach Ende der ersten langen Gerade, die Hälfte des erlaubten ERS auf der Runde schon weg. Okay, jetzt bin ich weiter innen in der Kurve gefahren und man merkt. Ganz eindeutig, dass das Auto jetzt nicht mehr so ausbricht. Ich komme jetzt am Ende der Runde und ich hatte noch ERS. Oh, ich hatte eine halbe Sekunde Verbesserung. Deshalb bin ich auf dem Körper ausgerutscht. Okay. Wir sind vor Hamilton. Hamilton hat die war die ganze Zeit hinter Ocon. Er hat noch keine richtige Zeit gesetzt. Achso. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus da fahre ich noch eine Runde ich bin knapp hinter dir mit einer 25 9 deswegen glaube ich dass wir beide weiter sein sollten eigentlich ich will das noch versuchen weil ich hatte eine halbe Sekunde Verbesserung drin Ja. die auch ganz gut möglich waren also will ich das eigentlich auch schon nutzen jetzt habe ich zwei Zehntel in der ersten Kurve verloren Okay, diesmal zwei Zehntel weniger gefunden, aber egal. Oh Gott! Das kann doch nicht wahr sein, dass das Auto da kaputt geht! Es war ein leichter Einschlag zum Teufel nur. Was passiert? Ähm, die.. die Kurve im Motodrom. Ich habe einfach die Traktion verloren und bin mit 70 km/h so in die Wand. Wie? Und das Auto hat gleich das Rad verloren, obwohl ich gerade eingeschlagen bin. Das heißt, der Frontflügel hätte weg sein müssen und mehr nicht. So ein Betrug hier. Mann! Und hier verliere ich alles. Der Spotters war langsamer als wir. Das heißt, wir hätten wirklich die Mercedes schlagen können, beide. Okay, Runde war eigentlich... Also scheiße, aber ich bin jetzt sicher. Mhm. Kannst du aber... überspringen. Okay, sie haben es zumindest gefixt, du wirst als Zehnter gewertet. Ja. Das wäre scheiße geworden, wenn es nicht gefixt worden wäre. Wieso? Ja, in 2017 war es doch so, wenn du ausscheidest, dann bist du letzter, selbst wenn deine Zeit reicht. Nee, nee, das war nicht so. Doch. Mhm. Ich weiß, dass ich mich schon oft drüber aufgeregt habe, dass das so war. Nur wenn du rausgeflogen bist, nicht wenn du zerstört bist. Weit, weil ich weiß, war es so, dass wenn man, selbst wenn man die Zeit hat und dann zerstört, sich zerstört hat, dass man dann äh, nicht weiterkam. Du bist immer aus der session geflogen, das war bei dir das Problem. Okay. Na, zumindest ist es nicht allzu schlimm, aber klar, Plä sind Plätze weg. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich dir... Ich Regier bin nochmal ganz kurz weg. Ja. So, jetzt habe ich... Ein Reifensatz, neuen Regensatz. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke ist nass. Das wird jetzt interessant werden. So. war noch mehr drin man hat es ja gesehen aber die perfekte kriegt man ja eh nicht hin so, das ist natürlich wichtig der teil hier da habe ich zwei zehntel auf der schnellen runde verloren aber ich war tatsächlich in sektor 1 und 2 schneller äh, q1 und q2 gleich schnell etwa bei weißen 25 7 aber es wird nicht so, als ob die Strecke schneller geworden ist, nur einfach, dass ich mich besser ans Auto gewöhnt habe. Ich dachte nur in Q2, dass die Strecke schneller geworden ist, weil, ja, ähm, ich auf Anhieb 25 25.9 gefahren bin. Was halt ein Ideal dafür wäre, wenn man erst so direkt zweieinhalb Sekunden schneller ist als davor ja, in Q1. So, Butters, zieh mal durch und auch Hamilton. So, stellen wir mal alles ein. So. Okay, auf die schnelle Runde. Das hat Zeit gekostet. Oh ne, das war ja das Benzin. Ich wollte das eher erst runterstellen. So. Das war gerade creepy. Bin ich aber auch sehr, sehr weit innen gewesen, auf dem Gras sogar. Okay, man sieht, das Auto schwankt. Okay, Leute, aber da ist noch mehr drin. Okay, dafür, dass die Runde grottig war, habe ich aber echt viel Zeit gefunden. Geht hier einfach mal vieler. Ich war auch langsamer als davor. Schon wieder die Kurve fahren. So, hier finde ich wieder Zeit. Oh, die beiden Mercedes gehen rein. Okay, da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Schade. Der ja, neue Reifen kann ich ja eh nicht mehr holen. Das heißt, einfach jetzt... ERS sammeln, Leute. Ihre beste Rundenzeit Wie viel fehlt mir denn zu Bottas? Äh, zu Vettel? Okay, zwei Zehntel und Samilton. Ah, oh, 20, 30.000. Die habe ich eben weggeschmissen in der letzten Kurve. In der letzten Doppelkurve. Im Autodrom. Aber die kriege ich alleine, wenn ich hier die Schikane ordentlich kriege. Äh, die Schikane. Die Haarnadel. Stimmen wir auf Mager. Damit wir das noch schön schaffen. Natürlich sein, dass, dass die am Ende natürlich einen zweiten sünden machen mit mehr Benzin. Aber andererseits. Ja, meine Reichen können ein vielleicht sogar noch mehr schaffen, runter, aber. Wir mit dem noch aus. Egal, fahren wir jetzt einfach. Jetzt habe ich zumindest eine freie Strecke vor mir. Weil der jetzt gepusht wird. Oh, das war sehr weit rausgekommen. Okay, das hat mir sogar Zeit gebracht. Interessant. Das war ein schöner erster Sektor. jetzt einfach nur noch das Ding hier kriegen ah leider was verloren jetzt Oh, lol, wo hab ich die ganze Zeit gefunden? WTF? Ich hatte gerade noch zwei Zehntel. Super, das war die schnellste Runde. Gut gemacht, jetzt sind wir auf der Pole. <lacht> Leute, ich glaube, das war jetzt die Pole. WTF. Was ist, das für ein, was ist denn das für ein Qualifying? Aber unter Fernmitteln, alles war ein, ein Poolwetter. wetter ich hab Keine Ahnung, wo ich jetzt die ganze Zeit herkam im letzten Sektor. Da bin ich recht Stück gefahren. Es wundert mich, woher die ganze Zeit auf einmal ist. Das ist komisch. Fahren wir noch mal schnell rein, holen uns nochmal Benzin. Dann kann ich vielleicht mit ein bisschen Glück sogar noch einen letzten Versuch starten. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich den nochmal unterbieten kann. Aber das war auch eine Traumrunde. Hier stand ich zwar ein bisschen viel quer, aber ich bin schön ins Autodrom gekommen. Und hier bin ich halt nicht ausgebrochen, was ganz gut war. Ich glaube, es hat mir ein bisschen Zeit gebracht. Ich, auf jeden Fall, als ich draufguckt, habe, waren es zwei bis drei Zehntel, aber ich muss am, anscheinend im letzten Sektor noch viel rausgeholt haben. Und ich frage mich auch, wo Lucky bleibt. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock aufs Qualifier mehr. Hier. Keine Ahnung. So. Das interessiert mich jetzt echt ein bisschen. Ich war im letzten Sektor 1, ne, eine halbe Sekunde schneller als in, Ru in der 1 und 2. Da habe ich die Zeit nämlich ja. Um meine besten. Meine theoretische Bestzeit wäre 18.000 schneller. Also, da ist nicht mehr viel drin. Naja. Da ist eh nichts mehr drin. So. So, man sieht es auch, der Reifen ist noch aktuell schneller. Trotz seines Alters. Wir fahren jetzt noch mal raus. Bin wir da? Zu sicher zu sein, dass ich hier noch eine Runde setzen kann. Und willkommen, Lucky. Du bist auf P1? Mhm. Wo hast du abgekürzt? Fertig, Gar nicht. Ich habe irgendwie. Ich bin, in, ich bin in Runde 1 und Runde 2. Äh, du kannst ja sehen, zwei identische Zeiten dazu gefahren. Und in Sektor 3 in der letzten Runde habe ich eine halbe Sekunde verloren, äh, gewonnen. Ja. Yeah. Also ich habe 7 Zehntel in der, in der meiner schnellsten Runde noch mal gefunden. Also der Abstand müsste gerade bei 6 Zehntel zu Vettel oder so liegen. Wir müssen nämlich glaube ich ne das das ähm, Beste ja, eine. Ja... 6 Zehntel fehlen auf Vettel. Vettel. Oder fehlt Vettel auf mich. Ja. Das könnte wirklich die Pole für dich werden. Ja das wäre mir auch so gerade. Ich habe aber so geguckt, ich bin ins Auto drum reingefahren, hatte zwei, drei Zehntel Verbesserung. Fahre ich, fahre ich aus der letzten Kurve raus, sehe ich auf einmal 7 Zehntel Verbesserung, greife mich woher die kommt die halbe Sekunde. So. Ich bin auch noch. Ich eh keine Runde mehr. Doch. Mhm. Du bist nämlich sogar knapp später rausgekommen als ich da, wo ich es knapp nicht geschafft habe in Q1. Die Strecke ist aber deutlich schneller. bin ja schon in der ersten Runde eine äh, 25-3 gefahren. Es wird glaube ich knapp nicht reichen. 1-0. Mhm. Ne. Aber ich habe P1. Als ob. Ich hätte auch da vorne mitfahren können. Ich, ich hätt... war fast genauso schnell wie du. Ich hätte das Benzin nicht wechseln sollen nochmal in der Box. Aber oh, naja. Wieso du hast P1? Was willst du mehr? Ich wollte mich nochmal verbessern. Ach, komm. Wobei, mein, die theoretische Bestzeit der Session wäre 18.000 langsam schneller gewesen. Also, da war mhm. nichts mehr drin. Da hätte ich mich immer in jedem Sektor noch verbessern müssen. Und das war maximal in Sektor 2 möglich an der Haarnadel. Äh, nach den Langgeraden. Ja, aber... Ja. Erfreuliches Ergebnis. Ich hätte locker vor die Red Bulls kommen können und vielleicht noch vor die Finnen. Mhm. Sie. Ich bin nämlich auf Anhieb eine 25-3 gefahren, also. Weil erst auf Platz 3 hinter ähm, Bottas und Hamilton, die beide eine 25-3 gesetzt haben. Und viertel die 25-1. Ja, und das ist ein super Ergebnis schon mal für mich. Ähm, Im Rennen heißt es aber das umsetzen in die Tat und ja, wir sehen uns dann beim Rennen. Ciao. Ciao.